Heute, ich bin's Conny und heute spielen wir Fortnite Battle Royale. Mit dabei ist Roblox Felix. Wir spielen jetzt die Only Shotgun Challenge. Die erste Runde haben wir das noch nicht gemacht, aber die Runde danach haben wir Only Shotgun gespielt. Viel Spaß! Ready! Was meinte, wie viele Leute wollen uns den epischen Sieg klauen, bei der die auf? Ich hab Angst vor Anton. Wir findest mein Fallschirm. <lacht> der sieht so hässlich aus. Ich find ganz schlimm, dass gerade zwei Leute dort landen, wo ich landen wollte. Er sieht irgendwie so aus wie dein pet äh, das du gemacht hast in deinem Tutorial. Nein, sieht viel besser aus als das pet das ich gemacht habe im Tutorial. Das, das sieht genauso aus wie dein pet im Tutorial. Siehst du, die, Fortnite hat mein pet geklaut. Wir haben mein Tutorial gesehen und dachten sich so, boah, das müssen wir nachmachen. Ich meine, wir könnten anfangen gegen sie zu kämpfen. Äh, ja, Wir könnten das auch lassen. Wir <lacht> sind überall. Da sind Leute. Da oh, unten. 21 nochmal. Oh, Digga! Den habe ich, ich gedrückt. Die Leute. Ach, ach, gut. Äh, oben? Links? Äh, wo? Oh nein, die Zone. Hab ich ja oh. nicht Oh, mein Mikrofon war ziemlich nah vom Mund. Ich, ich kann übrigens nichts bei denen weil ich. Ich wollte gerade sagen, warum hat mich keiner drauf hingewiesen, aber meine Facecam ist direkt vor der Map. Das konnte man gar nicht wissen. Jemand schießt auf mich, aber es ist mir egal. Ja, ist egal. Die haben die ganze Zeit links an mir vorbeigeschossen und haben nicht mal dran gedacht zu korrigieren. Ja, die haben mit die haben wahrscheinlich auf so ein Wildschwein oder so geschossen, sicherlich. Ganz sicherlich, so ein fliegendes Wildschwein. Genau. Ah, okay. Der wird doch safe einen anderen Homie in der Nähe haben, auch wenn er ein Bot war. Ja, lass du den. Okay. Also der ist tot. War das der, den ich... Glaub, äh, ja, ja, ich habe ob... ihn einmal angeschossen, dass er schneller verblutet. okay. Und die Region, die stimmt ja. Mhm. Jetzt brauchen wir nur noch seinen Homie. Oder in die Zone. Mhm, ja, lass es in die Zone. Okay. Warum ist auf der Toilette eigentlich... Ja, Ding? weiß ich nicht. Es fällt immer runter. Oh, du hast es gefangen. Du bist so ein Profi. Wie hast du das gemacht? Ich sehe die aus dem Winkel hier einfach nicht. Aber gleich kommt die Zone. Oh, sind die gerade mit dem Jump Pad? Ja. Was ist das denn für Tierquälerei? Ich weiß nicht, was du meinst. Echt, die Lillane würde ich viel besser treffen. Kannst du nochmal markieren, please? Ähm, eine Sekunde. Ich habe nämlich eben beim Laufen die Orientierung verloren. Irgendwo in diesem Haus. Oh, oh da war, das war ein knopper Sniper mir. Ah, da. Okay. Da ist jemand oben gewesen, ja. Ich habe nicht viele Sniper-Schüsse, ich sollte sie nicht verschwenden. Oh, ist so dumm? Ich gehe jetzt dieses Haus looten, das wollte ich die ganze Zeit machen. Ja. Oh, vielleicht habe ich dann doch schon angeschossen. Aber die Munitionskiste und ja. Sniper-Munition, genau das, was ich brauchte. Ein 90er-Hit gedrückt. Oh Gott! Ah, soll ich versuchen, please? Ja, ja, please, please. Ja, ja, locker. Einfach rewrite. Du musst Zone ist eher ein Problem. Ja. Ich habe aber Healing, wir, wir können easy leben. ist ja. kein Problem. Danach ab in die Zone. Und ignoriert ja. diese Ratznasen da. Die sind uns egal. Oh Gott. Perfekt. weg. Hallo, ich will schwimmen. Fortnite lässt mich gerade nicht schwimmen. Ah, jetzt. So ehrenlos. Das ist ein Schild. Hm, da, ja, da hinten sind wohl. Spideys und ich wette, die sind besser als meine. Weil ich habe nur noch die 26. Okay, ich habe noch vier. Meine reichen. vollkommen. Da sind Leute in einem Busch, aber.. Dann lass uns auch mal im Busch verstecken. Da kommt jemand zu mir. Da? Der kommt bei dir, oder? Er kommt hoch zu mir. Ah, ist ich, ich bin geschossen. Oh ja, ich von war da zu langsam. Von den anderen Homeboys. Hat gut jetzt, hab ich ihn. Ich bin so. Also komm hoch. Hm, äh, naja. Bei mir kommt jemand, bei mir kommt äh, jemand. Ach, ja, Schall. ich muss mich erstmal hier hin. muss mal kurz weg. Ah, da ist jemand, okay. 150er Hit gedrückt. Okay, komm. Haben Kill. Gut. Also so gut wie Kill. Und ich brauch kurz die Ressourcen, also. Nee, nee kann ich gebrauchen. nicht. Oh Gott. Weiß nicht. Und damit war die Runde vorbei. Und nun geht's in die Only-Shotgun-Runden. Ich glaube, bei mir ist jemand. Bei mir ist bei auch jemand. Einer. Ja, ich dachte neben mir direkt. Das wäre schlecht gewesen. Ja, vor allem Only Shotgun, die Waffe hier kann ich nicht aufheben. Ja. Only Shotgun, die nicht. Waffe hier kann ich nicht aufnehmen. Wir schaffen das schon. Nein, ich muss die Waffe wegwerfen. Wegwaffe. Ich weiß. Ich hebe gar nicht erst auch. wieder auf, damit ich nicht mehr in die Bredouille komme. Shotgun. Oh yeah. Ah! Da! Ah, oh, Digga, der hat mich gekillt, um, bevor ich die Waffe wechseln konnte. Ja, ich komme gleich. Fuchs wurde so wurde auch gekillt, also ab in die nächste Runde. Ja. <lacht> ich liebe meinen Fallschirm. <lacht> er sieht nicht so ja, aus, als wäre ne? ihm gerade zum Lachen. Okay, ja, wir hier waren ist jemand. Um die war semantik. Ne? Okay, ich habe eine Shotgun, ich kann ihn mir holen, aber er ist nicht zu sehen, okay. Lass zusammen in dieses Haus hier gehen, und uns gegenseitig ja, beschützen. Bin bei dir. Du weißt schon auf Sicherheit und so. Das Schöne an Oni Shotgun ist, wir können, wenn wir ins Late Game schaffen, einfach unser Inventar voll klatschen mit Shotguns, dann habe ich das Waffenwechselproblem nicht mehr. Ja. Oh, ich habe Komm hab rein. Komm ich, ich habe bisher nur eine Shotgun. Da unten liegt auch nochmal eine. Ach, Mann, ich bin wieder in den Spinnennetzen. Bist du schon klar, voll? See? Ich habe ja. also, hab drei Shotguns, einen Spidey und ein Medikit. Was? Ich hab eine, eine Shotgun, eine ein Bumm. Oh Gott! Komm rein, komm rein, please. Ich will nicht ich draußen spannend. kämpfen, wir müssen in Häusern kämpfen. Ja, ich will rein, ich wollte rein. ich bin in das Spinnnetz geflogen. Und da war ich auf einmal im ihm. Da wollte ich gar nicht hin. Ich ich am Sprenkeler-Router. Nice. Okay, ich habe jetzt eine Menge Shotguns. Gut, Oh, ich weiß nicht wo. Ah! Oh. Ja. <lacht> Alter, die, die Bosshaft baut schon wieder. Mann, was ist das? Das war Hölle? die gleiche. Nein, nein, nein, nein. Oh. Sie ist hier auf der Treppe oben drauf. Sie springt gleich runter. Warum treffe ich nicht mit der Ich weiß Shot, es nicht. Du musst einmal gezielt treffen. Ich habe ihr auch schon einen Hit gegeben. Ich mache hier Stress, indem ich mich vorsiehe. Oh, schade. Aber das war doch die gleiche. Okay, Daily Boogeler. Jetzt aber die Only Shotgun Jetzt Challenge. Take 1. Wir werden es zum ersten Mal jetzt versuchen. Ja, unser erster Versuch. Mal sehen, wie so eine Challenge wird. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ja, lasst bitte beide ins selbe Haus gehen, wenn es möglich ist. Mhm. Gegenseitig beschützen, weil wir im selben Haus sind. Mhm. Weil die Sache ist halt, gerade weil wir die Only Shotgun Challenge haben. Wenn wir dann Shotguns haben, sind wir im Haus sowieso am sichersten. Außer es bauen wieder Leute. Ja, es, außer es sind wieder solche Leute, die wie verrückt bauen. Wir hassen Leute, die wie verrückt bauen. Die sollten eigentlich alle von Fortnite gebrannt werden. Ja. Wir müssen eine Petition starten. Eine Petition starten. Wir sind nicht die Einzigen, oder? Ich habe gerade jemanden in die Langfliegen sehen. Ich glaube schon, dass Leute hier sind. Weiß es aber nicht. Ich glaube schon, ja. Ah, hier sind überall Waffen, die ich nicht aufheben darf. Nice. So, jetzt please eine Shotgun. Eine Sniper, please, wow. So zehn Sniper als Shotgun. Nicht ganz. Uh, Wie lange please. spielst du schon Fortnite? Seit einer Stunde. Ja, ich spiele Fortnite auch schon seit ein paar Minuten. Glaubst du, du wirst die Klausur morgen schaffen? So, ich habe einen Sprenkler. Brauch ich nicht, wie es aussieht. Ich habe auch einen Sprenkler. Und da hat schon jemand gelootet. In diesem Haus Der hat den Sprenkler liegen gelassen. Hmm. Noch weird. Oh, wird angeschossen. Oh, hier ist jemand bei mir safe. Bei mir auch. Ich komme rote zu Oh, auch wieder. Oh, nee, Digga. Wir sind du in bist. einer viel zu hohen Elo. Komm, wir, wir laufen woanders hin. Oh, schade. Hier. Er hat nicht so viele Leben. Ehrenmann, Meine Shotgun. Ja. Nee, Sprenkler, Sprenkler. Ah, ja. Dann oh, ja. Ja, nimm am besten die andere Pump, wenn du die findest. Nicht die großen, sondern die kleine, dünne. Die Striker Pump, die jetzt Anton hat. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Die Striker Pump finde ich blöd. Ich mag die hier, die schwere Shotgun, so gerne. Hm. Die Autoshotgun mag ich irgendwie gar nicht. Da kommt jemand? Ja. Da. Da, ja, da. Draußen. Er ist wieder weg. Ich weiß nicht, wo. Hast du eigentlich ein Spidey? Ähm, ja, diesmal schon. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollen das nicht machen. Ja. Soll ich wieder reinkommen? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn gut getroffen. Okay. Ich kann nichts machen. Ich habe ihn genervt. Genau. In der Luft. Warte, da ist doch noch jemand. Drin. Da ist noch jemand. Ich ja. habe oh. ihn einen Hit gedrückt. Ah, da. Ich rush. Ich sehe ihn gar nicht. Ah, da. Ich habe ihn neuner Hit. Das ist so dumm. Er ist irgendwo im Wasser, oder? Wo ist der hin? Er hat sich ihm hochgebaut, nachdem ich ihn gehütet habe. Aber er ist mit dem Spinnnetz weg. In die Richtung, aber von da irgendwo anders hin. Lad mal kurz What? meine Waffe nach Wo zur Hölle? Ich habe keine Ahnung huh. ah. Weird. Du sagst es Minion. Wir brauchen eigentlich eine Drax-Karte für goldene Shotguns Da ist jemand, ich glaube, das ist er Ich hole mir jetzt erstmal zwei Okay Oh, ich werde von hinten angeschossen Und? Ja Okay Ich, ich hole mir kurz zwei und dann können, wir, gut, wir, können wir Ist er bei mir? Nein. Wo ist er? Ich glaube nicht Immer noch da vorne, oder? Okay nee da ist er nicht Da ist er der ist links. Links? Links. Ich bin gegangen, blind. Ja. Hinter dem Stein? Ähm, nein, nein. Da irgendwo links weiter. Ich weiß, weiß ich echt nicht, wo, nicht wo. wo. Au! Direkt vor mir. Da Hab sind einen. zwei. Hat gute Gutes. Der hat halbe Leben. Okay. Gut. Alles, Tamam. Mam, oh, Mam. Hast du Die diese mamo, Geräusche? Drei. Das ist Bauen, oder? Ja. Okay. Ui, das war gerade intens für mich, aber halbe Leben war ein guter Call. Ja. Weil ich habe ihm danach einen Shotgun-Schuss gedrückt auf den Kopf mit 47 Schaden. Sehr also müsste er theoretisch drei Leben noch gehabt haben. Äh, ich weiß nicht genau, wie viel ich ihm gemacht habe, aber er hatte nicht mehr viel danach. Ich habe übrigens zwei graue Shotguns. Ich habe eine grüne, eine graue. Aber jetzt habe ich noch eine Auto-Shotgun dazu. Ich nehme mal die Haftgranaten dazu. Ja, Haftgranaten sind auch gut, weil die dürfen wir benutzen. Hm. Äh. Wollen wir noch weiter looten? Ja, ich würde gerne noch eine Drax-Karte mitholen, wenn wir eine finden. Mhm. Und apropos Drax-Karte, die schwere Shotgun, die darf ich nicht weglassen, weil die schwere Shotgun ist so nützlich. Wo wurde geschossen? N nirgends. Okay. Ja. Oh, okay. Willst du haben? Nee, nee, passt. Nochmal auf Hab Drax-Karte. Okay, die Auto-Shotgun kommt weg. Ja. So, Drax-Karte leadet mich in die Richtung hinter okay. dem Berg da. Ich gehe da hin. Dann... Ab dahin. Okay, weiter da vorne, warte. Da ist noch eine drake Karte die nehme ich mit. Ja, gönn dir. Bietet mich circa genau dahin. Aber wenn ich hier so swinge, fühle ich mich mit Only Shotgun ziemlich. Äh, ziemlich bedroht. fühl mich immer bedroht. Okay. Jetzt so alles außer Shotguns. Ja. Nee. Ja, so ziemlich. Oh. Das ist schlecht. Das ist einfach weg. Ich habe meine Drakes Karte liegen lassen, aber ich habe einige Maus. Ist egal, geführt. ich habe gar nichts bekommen. Oh Gott, schon wieder. Ja, lass laufen, lass laufen. Ja. Und, äh, wie, ich bin gar nicht gelandet. Das war gegen meinen Willen. Das, sind... oh mein Gott. das war nicht unser Wille, ehrlich. Oh nein, ich wurde angeschossen. Sollen wir es mal in Ruhe lassen? Ich kann oh mein ihn. Gott! Da sind noch zwei! Hä? Hört auf auf uns zu schießen! Stream Sniper! Hab' ihn ein? Ich konnte ihn keinen okay. zweiten Hit drücken. Das ist das blöde, deswegen mag ich die Striker Pump gar nicht. Ich habe Schuss, Schuss, Schuss, Schuss Schuss gedrückt. Sie hat einfach nicht geschossen und ich war die ganze Zeit auf ihm drauf. Ja. Ich denke, wir haben genug Fortnite. Oder? Ja, wir haben genug Fortnite gespielt. Das haben wir wirklich. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert Roblox Felix. Bis dann und ciao!